Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P und ich bin zurück zu Let's Play Dragon Ball Z kakaot Ja, in der letzten Folge haben wir Entschuldigung, Vegetar besiegt und ja jetzt müssen wir, weiß ich nicht, nebenzeugs machen. Wir sind zwischen den Sagen und ja irgendwas müssen wir ja tun. Wir müssen genau, wir müssen rezeptoren von irgendeinem so Koch aus irgendeinem Dorf und ja da machen wir doch mal, ne? Gehen wir mal raus. Äh, ja, es ist neun Uhr morgens, sonntags. Für mich viel zu früh. Normalerweise gehe ich stehe ich erst äh, mittags auf am sonntag aber ja irgendwann musste ich ja machen und ja Glück habe ich ein gutes spiel vor mir das ich spielen kann und ja machen wir mal der teufel übrigens hm. oh. objekte die ich bis jetzt noch nicht so benutzt habe ja so, noch jemand gerade der hat gar kein Key hey das ist eine oh Gott eine Kugel immer müssen wir ja aber alle finden ne so wir sind sowieso jetzt gerade im so neben Nebendinger ich hoffe wir sind nicht auch welche unter Wasser oder so ne so äh, wollte ich denn jetzt wollte Eisenerz da ah, mal, jetzt kann ich hier super massenko wie zu erhalten massenko okay Vorschlag haben Stufe 3 erlernen hm. wohl eine Stufe 15 ich muss da sowieso Level 20 sein oder so wie diese eine Mission die hier ist oder Stufe 16 anscheinend also ich mache mal das würde ich sagen ne oder wir uns diese Vorschlag haben allerdings nicht mehr Angriff äh, Vorschlagkammer Stufe 3 Meteor Vorschlagkammer so machen wir mal mal. Ähm. mal warum nicht äh, nein können wir endlich mal hier so Dinger benutzen uns irgendwie immer noch nicht irgendwie so vorgestellt wurde, ist ja so. Ja, du kannst das machen und so. Muss erstmal die ganzen Sachen erlernen? der ja, Vorschlag: Kammer zwei Körper einschlagen. Wo ist da das? Gar nicht, was ich dafür brauche. So und so und ne? so gut. Dann lernen wir das mal, nehme ich an. versuchen wir nicht in Angriff zu lernen, ja. Ich kämpfe gegen mich selber, alles klar. Es nee, kann nur eingeben. Die haben fünf Balken, ich gerade. Alles klar. Das ist eine Menge ab her auch nicht weg ja alle also voll stark die gehen irgendwie nicht auf mich los habe ich so gefühl sie sind nicht so aggressiv wie nach und so ich wollte schon sagen wenn ich von dem strahl noch getroffen werden ne? aber ja wir weg von meinem haus das schaffe Weiß ich, ja. ich habe auch ja die gegner los irgendwann gehen sie tot und ja es ist doch von in die fresse war ich habe mich nicht bewegen muss aber wahrscheinlich so ein höheres level sein wieder für die Story ne? oh, weil ich, ich habe das spiel von mir verlangt irgendwie das von bohren von level bis diesem zeitpunkt da ah, fliegt bei krillin da ah, ich habe schon wieder verpasst Ich muss der weit weg ey. Äh, äh, äh. Lange ich jetzt nicht voll hoch über level oder so nach dem kampf weiter ruhig machen finde ich doch gott ist eigentlich ihre hat voll die kurve gemacht der angriff gesehen der angriff wird stärker ey. da also zwei sternchen Und man sehen kann die sind nehme ich an also diese angefallen einfach nur so konter damit ich nicht unendlich auf die Gegner drauf boxen kann oder was also nicht Na. No. Oh, ja in die Fresse aber trotzdem mehr Bock als die Kämpfe in Xenoverse wo so 10.000 mal auf dem Gegner drauf haus ist mal irgendwann tot gehen so kann ich noch einen Angriff lernen ja, lass mal erstmal Stufe 20 nee. ich habe nicht hochgelevelt also ja ruhig machen finde ich so ich sollte den Angriff vielleicht mal ausrüsten nee. ähm. war nicht in der Angriff also was kann ich die irgendwie entfernen ich... Ich hätte gerne meine super angriffe immer hier auf da, ich glaub, da war auch in 10 was so ich weiß ja keine mehr ich weiß nicht was das hier angriff das hier sein soll super angriff von unterstützung ach so ist das wenn ich irgendwie weiß nicht wenn zum gorn irgendwie mein team ist soll als hilfscharakter automatische speichern wir müssen das auch an wenn das gut ich meine tut so oder so noch automatisch hier speichern aber trotzdem irgendwie so was gesehen was ich kaputt machen kann glaube ich stimmt da war ja noch was Oh, ehrlich, Stufe 15 ey. Da fällt mir ein, in der Dings, in dem Eingebiet war da noch irgendwie so ein Stein, den man kaputt machen kann. Ich weiß nicht genau, was man da bekommt. Ja, kaputt machen, werden wir herausfinden, hoffentlich. Oh Gott, geh weg. Wir mal ein paar Dinger hier ein. Man müssen hier überall Gegner sein. für mich ehrlich gesagt hier ein bisschen umschauen. Ein bisschen gerne. Oh Gott, da war ein Gegner. Da kommen wir auch nicht zu, nee, ne? Nicht, wenn ich in der Nähe von Zivilisation bin. So. Kann ich wollte überhaupt schon der so, das ist eine stadt welche stadt ist das beste city irgendwie dort. orange city okay sehr cool da habe ich schon irgendwie gewartet aber wenn ich hier eine stadt sehen dieses rezept ist wirklich toll das rezept hat ich suche nirgendwo so ein ding das bezweifle ich irgendwie du rezept obwohl ja, mal also wohl was eltern ja oh, hallo ich erledige nur ein paar Einkommen für meine frau Ich dachte ich hätte von allen auf der ist die richtige mal. aber offen habe ich äh, mehr geholt als ich so, brauche da ha -ha. das meiste ist schwer um nach hause tragen also kannst du was ab okay da machst gut gut an dem wichtigen charakter kriegen wir was Hm. Ja, du kannst auch was für mich kochen. Ich dachte nur, Chichi, kochen. Nee, Chichi kann noch komplette Menüs oder so kochen. Ne? Cool. Ich dachte ich, würde es ein Eintrag bekommen von Mr. Briefs mal anscheinend. Was ist das hier? nicht so weil die gesamte Reise zu halten. Habe ich schon alle oder warum kann ich nicht verwenden? Ewig verpasst, aber so ist auch schön hier sehr geil. Weil hier nirgendwo so eine d kugel gibt oder wie auch über die dinge heißen ne? so, ähm, wie kann ich noch mal also, ich weiß nicht genau wie ich das mache Glaub ich glaube gedrückt halten ne? Aber ich kann gar nicht auf der weltkarte oh, dreck Tut erzählt als Oh, dann gehen wir zu unserer Quest halt. Was hier? Was hat die Schule? gibt sie überhaupt schon? Wenn ich Mr. Satan School, die gibt's ja noch gar nicht. Ich war nicht die hat, ich, Orange School, ne? Wieder muss ich noch hin. Hm. Geh mal weg von dem Stärker als Vegeta. Auch oh, hallo. Was machst du ja auch zum Dorf da vorne. Mein unglaublich starker Wind hat mich umgehauen als ich wieder zu mir kam, war ich hier. Das meiste welt ist hier los raus. Mittleren Ebenbereich warten. Alle möglichen Gegenstände nur darauf eingesammelt zu werden. Das solltest du ja mal anschauen. Okay. wo ist das? Keine Ahnung. Wie kannst du auf einmal zu mir sprechen, machen. Was soll das? Warte wo bin ich? Da ich bin falsch. So, Warum sind da lang? Da. Was soll ich machen? geiles dorf doch voll versteckt. Leute, Wir haben alle Zeug. Ja, du. Ähm, du bist ein Freund von Mama, oder? Ach, und wer bist du? Oh, hallo, ich bin zum Ich bin Chichi's Sohn. Ach, du bist Chichis klar, der Junge. Deine mutter hat mir zahllose Male geholfen weißt du immer wenn ich gerade wieder vom wolf oder was weiß ich angefallen wurde rettete sie mich was mm. vielleicht werden sie ja von dem duft der frischen zutaten angelockt die ich kaufe das macht das einkaufen echt zu einer besonderen herausforderung das sage ich dir haha <lacht> ja das klingt sehr hart aber ah, vergeht mir auch so was oh ja stimmt ich glaube du hast meiner mama neulich ein rezept gegeben aber sie hat es verloren kannst du uns doch mal sagen was es war wenn es keine umstände okay. macht das Rezept, na klar für das, was deine Mutter alles für mich getan hat, schuldig hier etwas. Hier schreibe es für dich auf. Ich schreibe es für dich auf. Bitte schön. Was koch ich? Koch <lacht> Vielen Dank. Hier, das kannst du auch haben. Oh. Wow, Zutaten! Auch ich komme ganz schlecht vor, so viel anzunehmen. Ach, bitte, nimm es einfach. Ich habe sowieso viel zu, ein viel, zu viel eingekauft. Okay, danke. Seine Mutter von mir und sage, dass ich irgendwann bestimmt wieder ihre Hilfe brauchen werde. Ich meine, hoffentlich werde ich nicht so oft angegriffen. <lacht> okay, haha, <lacht> diese ich komisch. Unterbrechung, so ich muss doch noch hier diese eine Quest machen. Äh. Ja, pass auf. Bereich westlicher Bereich. Aber da kann man noch nicht, ne? So, nicht, dass ich hier irgendwas verpasse, ne, aber hier ist nichts, ne? Bilde ich mir jetzt nicht nur ein, oder? So. komme ich da so hin? Okay. da ja, weil ich irgendwie voll aktiv hier nach Kugeln suche, finde ich irgendwie keinen. Finde ich irgendwie komisch. Aber jetzt, pass auf. Da. Zum Glück sieht man die von Kilometer weit entfernt. Ne? Mehr Kilometer nehme ich an. So irgendwo hier war da ich habe versucht das mal so aufzunehmen. Beim Düsen aber geht nicht. Habe es jedenfalls nicht geschafft. Okay. warum reden auf einmal Leute mit mir in meinen Kopf. Geht raus aus mein Kopf. Das ist ein Turm. kommt auf mich zu glaube ich glaube nicht Bin jetzt auf mich zu gegangen nee, nee darf ich den von hier aus nehmen nimmt dazu Red Raven ame der Vater so der Sohn Na, Was hier hier ist irgendwie was Angelplatz, okay. Brauche ich Brauche ich nicht geweckt. überhaupt richtig? Excuse me. Was das? Was ist das? das? ist nur habe ich auch was passiert wenn ich alle einsammel. nein ich habe mich alle eingesammelt nein da waren noch alle kommen schon ich habe gesehen irgendwo ja, Yamchus ja, tot. <lacht> Stimmt ja. oh, guck mal. <lacht> Sieht man die Dinge auch, ja. Es ist so eine Selbstverständlichkeit. Ah, ja, ja, am ja, Yamchus tot. <lacht> da ihrem Fahrzeug der treibschiff ausgang ist, begeben sich Son Goku, Bulma und Oolong zu Fuß durch die Ödnis. Als er eine Pause einlegen vor ich habe schuh und Pool in der Ödnis den lebenden Banditen das Geld und die Kapsel von Son Goku und den anderen goku versucht Jamschu abzuwehren allerdings hindert ihn sein lehrer magen daran mit voller kraft zu kämpfen schuh recht sich mit einer wolfzhanf doch als er wohl man sieht zieht er sich zurück ja schuh hat ehrlich gesagt son goku damals besiegt etwas was begeta vielleicht nicht von sich brauchen kann denkt mal drüber nach oh Gott. Ich springe ich mal so hoch mann wird weiter ja. aber auch schon Bock hier die Welt zu erkunden, also einfach nur so durch die Gegend zu fliegen, das macht schon Laune. Auch wenn ja, weiß nicht, wenn ich nicht immer irgendwie was zu tun habe ja. So, ja, ich habe was zu Essen mitgebracht oder Rezepte meine ich. so betreten ja ich habe eine erinnerung gefunden ein paar kugeln und kann man sich doch sehen lassen ne? ich wäre ja da und habe das rezept mama guter junge dann mache ich mal direkt äh, an die arbeit dann sollte ich irgendwas bestimmt kochen datieren ne? ja dann zeig mal. Glaube schon in den Trailern irgendwie so gesehen. ein Bisschen gleich ne? gerade abgeschossen. das Hause schmeckt es am besten, nämlich mal steht da. Ne, Boah. alter ah, gut. Schön. Hoffentlich, wo ich auch voll geheilt ist, da ganz schön reingehauen. Jetzt fühlst du sich bestimmt besser, oder? Ja, es war toll, Mama. Danke, okay. Sieht ein bisschen out of character aus für Chichi. Ja, fliegt einfach mal durch die Welt. Flieg einfach mal durch die halbe Weltgeschichte. Anstatt hier bei mir zu bleiben, hey Songo, kannst du mich hören? Krillin, was ist los? Ich weiß, du willst nicht nach dem Kampf entspannen, aber wer weiß, wann wieder kommt. So wollte ich daran erinnern, mit deinem Training weiterzumachen. Okay, das kam man mein Controller oder dass ich bei einem Kampf gut schlagen. Wenn du beim Training Mühe gibst, kannst du es noch mit stärkeren Typen aufnehmen. Danke, Krillin. ich werde auf jeden Fall Zeit fürs Training nehmen. Ja, das kommt aus meinem Controller. Ich wollte schon sagen. Gut, ich werde mir auch Mühe geben. Bis später. Noch ist mir wohl zum Trainingsgelände hinzugefügt. Okay, da ist, da ist ein bisschen zu laut in meinem Controller. Aber diese Stimme kenne ich. Ja, ich kann nicht hören, Meister Kaio, oder? ob das ist, sehr, ist sehr komisch ich weiß, ich weiß nicht kommt der Sound auch aus dem Fernseher also der der aufgenommen wird der Sound sonst muss ich immer den Controller nach oben halten habe ich Sorge für keine Ahnung so gehen du das böse gespürt hast also ja, ich jetzt kann ich durch die weltkarte ne? so, ich weiß immer noch nicht okay, so kann man okay ich kann gar nicht so weit kann. ich hoffe dann kann ich irgendwann mal die quest machen die ne? mal an, ich kann ja irgendwann machen ne das will ich mir nicht jetzt anzeigen. Also uns wieder ein Türmchen. Dame auf e5. Turm erledigt. Äh. Äh, ja, nimm die Sachen ein, äh, nimm die Sachen auf, meine ich. Gott ja, okay, gehen wir da ein? Warte mal, irgendwann wurde mein Trainingsding in mir hinzugefügt. Ist mein Haus noch mal? War so ein Trainingsding, glaube ich, ne? Ich liebe dieses Geräusch. Ja, okay, er ist nichts Neues. Das belogen. gelogen krele du hast mich angelogen dafür wirst du bezahlen oh, böses krieg ich nehme an irgendwelche random typen ja gar nicht verbraucht kieber fliegen oh Gott. was ist los cyberman weggeklatscht nicht gesehen was ich gerade mit denen gemacht habe da kommt mal er ja. ich der ja, ja. ja da sind beserker gegner ja, hier sind die heißen du hast noch nie so vor so böse energie nicht mal gegen nachbar oder wie geht Ach ja, ich bin ja jetzt dahin gepackt das würde ich mich vielleicht an erinnern. nein irgendwas vor? Ich weiß nicht, aber ja, so, War mit diesen Angriffen ist irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Außer wenn die da reinfliegen, fliegen In die Fresse. Ich verstehe nicht, wie man den hinter jemanden teleportieren machen kann. Ich drücke doch die ganze Zeit Locken und X. mein so also macht man das, halt, ne? Oder irgendwie macht der das? Oder? Oder kann hat das? Oh Oh ja, äh. Äh. weg besser was no. Was eine telepathische Nachricht von Meister Kai. Ach, schön, dass alle entkommen sind. Äh, oh. Wer scheint, treiben sich böse gewesen auf der Erde herum. Schwer zu sagen, welche Schrecken sie vor, uns, wenn du sie gewähren lässt. Son falls du eine Kreatur mal gegenüberstehst, schalte sie sofort aus. Die Erde verlässt sich auf dich jawohl meister kaio ich will doch nur mein normales leben führen ey. ich bin leicht tot super Berserker gegner finden sich überall auf der welt in jedem bereich findest du mehrere super Berserker gegner wenn du alle besiegst erscheint noch mächtige gegner stelle ich eben wenn du mut hast du kannst auf welcher nach wo muss super Berserker gegner finden okay und schatz meine feste zwei vollkommen naturbelassenen gemüse ein großer ist Gemüse dass der koch wird stammt von meiner wenigkeit liegt was oder liegt was schönes oder liegt schönes ich bin gleich tot gern mal weiß nicht keine ahnung wie man ja hab hier wieder bekommt so essen naja aber ich habe gerade gegessen ich tue jetzt nicht noch mal irgendwie essen da ja müssen wir jetzt hin muss jetzt so So. Westlich weit wurde freigeschaltet. Westlicher Waldbereich wurde freigeschaltet. ganz Versteckgebiet wurde freigeschaltet. Okay, kann ich jetzt da überlegen? So, da muss ich beseitige Gegner ist entschieden. So, wo ist ähm... ich will erstmal diesen einen Stein kaputt machen, wo man erst mit Level 10 durch kann. Ich will wissen, was da ist. In einem harten Kampf gelingt es und seinen Verbündeten, Vegeta zu besiegen. Die überlebenden Verteidiger der Erde beklagen zwar den hohen Preis des Sieges, aber Kriem findet einen Hoffnungsschimmer in einem Gespräch der beiden Sargent, die er mit angehört hat. Dass er mit angehört hat. Ja. Gut. Also... Pff. Ich nehme an, egal wann ich mache, diese ganzen Kugeln, die werden ja wohl irgendwie noch, weiß ich nicht, nach der... Freezer sage und also was hier noch verfügbar sein oder so, ne? Wenn ich jetzt nicht nur jetzt erst hier alle finden kann, so, so, wenn ich jetzt doch wüsste, wo dieser Stein war, ne? Hm. Gott, die Gegner, ich die kann ja wohl nicht so stark hier sein. Ne? Ich nehme ja mal an, die sind noch so auf dem gleichen Level. Damals oder Gott würde ich weiß nie so genau, wie weit ich oder wie nah ich an denen rangehen kann, bis die irgendwie mich angreifen oder so. Ich glaube, am Boden herum. Hier gibt es Kräuter. Ich will nur diesen Stein echt finden. Als andere ist mir jetzt nicht so wichtig. Aber ich viel ab, glaube ich hier, ne? ne nicht hier. eben ne, sorry Wo ist er denn? vielleicht mal nachgucken, ja. Ähm, westlicher Bereich. Gut, merken. gehen mal leicht hin. Natürlich sehen wir das ist ne? aber erst einmal will ich ich glaube hier sind wir schon zu weit ne? aber ja. oh, war dieser stein ich habe den tausendmal mal gefunden irgendwie als ich hatte robi gefunden habe aber jetzt Unglaublich, der Mond ist weg. Ja, wie ist das wohl passiert? Oh, das was? Nee das war das Wissen. Oh, da ist auch noch was. Ne, das ist so eine. voll reingehandelt. ist auch noch was. Ja, wie gesagt, aber kloppte Stein. man hast du eine blaue Sprechblase? Verdächtig. Schön, ab und zu zu und Orte aus der Vergangenheit zu besuchen. Was ein Ort besuchen? Nicht wahr? Ich kann dir helfen, ihn zu finden. Erinnerungsort informationen kaufen. Ja, keine Ahnung. Dann hast du auch genug Geld? Dann fangen wir mit den Sitzungen an erinnerungsort an diesem war ich wurde auf deiner karte markiert es muss der Ort sein dann es ist eine entscheidung ob du jetzt dorthin gehst oder später äh, zeitangriff nee. erinnerungsort markierung zeit erinnerungsort da Was ist das für ein zeichen also nicht hier hier ist das immer mal da, damit ich das gleich nicht vergesse. Aber erstmal will ich den Stein suchen Im Königreich einen Stein. Und ich wüsste, dass ich hier irgendwie sicher durch die Gegend fliegen kann oder die Gegner auch nicht losgehen, dann würde ich schon ein bisschen mehr casual hier durch die Gegend fliegen. Ich glaube, hier irgendwo in der Nähe war das, ne? weg. Stufe 11. Geh weg. So wie. Yeah. Führt das am Flugzeugmotor aus. Ich habe gerade einen Test beendet. Ich wollte ihn so programmieren, dass er mich zum Labor zurückbringt. Aber wir haben eine Runde um die Erde gedreht und jetzt bin ich wieder am selben Ort. Hm, so wird das nicht. Ich muss etwas Abstand nehmen und ein paar Ideen sammeln. Ohne Rückschläge gibt es keinen Erfolg, oder? Jeder Rückschlag bringt mich dem Erfolg einen Schritt näher. Soll jetzt auch ein Paus machen? Nimm dies, Kribbs Brote. So, wir sind aber immer noch blau. Ich dachte jetzt irgendwie so, weiß nicht. Aber wir suchen jetzt mal so ja. hier. ging es rennen Hier ja nicht weg ohne. Brauche ich brauch nicht ich da? Da ist Ich sehe ich sehe da ist, er. Seh ihn. Seh ihn, da ist er. So, wir sind jetzt Gegner in der Nähe. Natürlich sind da Gegner in der Nähe war mal, das ist nicht. Oh. Geht weg, ich habe keine Zeit vor euch. Kann ich irgendwie aufs Kämpfen oder so? Ich will nicht wirklich gegen Kämpfen so. Das nicht noch. Ich muss ja sowieso 15 sein für die eine Fest, ne? Warum ist noch einer? Angriff oder wir weg? Ah, lächerlich! Al, <lacht> ich, ich hab total Zeit für dich. War ehrlich. Okay. wird hat mir irgendwie auf der Karte angezeigt, wo bin ich gerade? Da. So, ich will mal ranzoomen. Das ist angesucht Was? So, Obstbaum. Äh, ich gucke gerade halt auf der rechten Seite. Sieht jetzt nicht so Und ich habe den von so weit entfernt gesehen, also muss ich den da. Das ist er jetzt aber, oder? kommen auf. Stufe 29. Wir sind jetzt besser nicht direkt davor, ey. medaille super was das grüne kristallscherbe das war wird schon wichtig für irgendwas sein gut dann gehen wir hier weg so weiter nach oben so also 16 von okay so westliches Gebiet da muss ich hin wussten das oh warte mal das ist um ein blaues Zeichen also nämlich ich mal an da muss ich da ist halt richtige ne gut da war ich noch nie Spoiler aber ja ist egal ne? es ist nicht so als die Welt von Dragon Ball jetzt so riesig gefüllt mit wenn nicht mysteriösen Orten und so ach jetzt habe ich gar nicht geguckt was dieses Erinnerungsdingen ist aber egal was als machen wir schon irgendwann. Ja, der gesagt, ob ich das jetzt oder später machen kann. Ich entscheide mich für später. Dann war wir noch für Prinz Pilaf hier, was auch immer wir machen müssen. Auto und andere Seiten wurden aktualisiert. So. erst einmal. da ist was. Da ist was. Ja, das genau. Ich schon sagen. Ich dachte, ich habe das auch Orange City gefunden, aber das macht ja gar keinen Sinn. warum wesentlich kleiner. Hi, Was soll jetzt hier los? Keine Ahnung. Und sprichst du? Ja, okay. War schön. Natürlich über Menschen rumlaufen und so, das finde ich schon richtig gut. Ich mag es nicht, wenn in Rollenspielen irgendwie nichts los ist. So NPC-mäßig, deswegen konnte ich Final Fantasy 13 nie leiden. So, Aber bevor ich jetzt hier umsuche, wie ein Blöder, machen wir erstmal die Mission irgendwie heilen oder so. Ja, so, ein, so eine Kapsel, oder was auch immer. es geht in kämpfen aber so irgendwie hier so gehen oder irgendwas was hat das ist so ein zeitdingen ja na, er kämpft noch so ein und gegeneinander ne wenn es mal kriegt ja alle pass auf glaube ich nö ich habe die nicht getroffen weil ich dachte wenn ich durch die durchfliege kriegt die da geht es dann geht's ja noch weiter ah. glaube ich nicht glaube ich glaub, die wieder zu anderen no. egal so ich wusste doch irgendwas hier bestimmt So. irgendwie mehr spaß hier zu erkunden als als andere weil sie müssen sachen erledigen und so, ne er war machen wir die Mission weiter. So fangen wir die Mission mal an, würde ich sagen, ne? Will doch nicht zu lange hier ja auf Screen, auf Screen. Ich bin jetzt nicht so lange ja mit Nebenquests und so. Ich will die Story weitermachen, ne? Jetzt hier nicht fünf Parts hier, so Nebenquests. interessiert doch keinen Schwein, die Story reden. Na, ehrlich. Aber ja du Ich habe Erfahrungspunkte von diesem Kämpfen. Und ich sage, ich fühle mich... Weil eigentlich gut wäre. Würde ja keinen Sinn machen, ne? ich krieg so Kugeln und so, ne? Zum Hochleveln. Ne, verdient Erfahrungspunkte, stand da, okay. Hi, ja. bin der Sohn eines größten r2 1 was ist los, Leute? Bitte, du musst uns retten. Wir werden von Robotern angegriffen. Das kann ich doch machen. Der Plan der Pilaf-Truppe. Muss ich nur diese Roboterklasse zerstören, oder? Ja, ja bitte. peter hat langer Mai. Pilaf hat langer Schuh. König ich hat diese Roboter schon, aber sie sind außer Kontrolle geraten, als wir ein paar Modifikationen vorgenommen haben. sich der von der Weltwirtschaft besessen ist. Pilaf. Hey, versuche das versuch etwa etwas schlecht dastehen zu lassen? Boah. Halt, ich bin dagegen, die hier kämpft. Kommt der? 16? Die machen mich fertig. Na ja, äh, äh, die Kampfmusik klingt so ein bisschen, als wäre die aus Dragon Quest. Irgendwie ironisch ist, weil Dragon Quest auch von piratoyama eher so als Jedenfalls den charakteren an. Oh naja, ja, Dragon Quest auch von Akira genau. Alles was Dragon im Namen hat, ist von Akira ne? Auch Dragon Age, was ein amerikanisches Rollenspiel ist. Yes. Gott. Ich bin voll niedrig mit HP, aber ich will auch keine Gegner einsetzen. <lacht> ich bin Ja klar, äh, einfach getankt. Komm her. Oh, ja. äh. Weg besser. Okay. Das war einfach. Hurra, wir sind gerettet. Danke, dass du uns geheilt hast, wer auch immer du bist. Aber jetzt, wo die Roboter geputzt sind, was wir aus dem Plan, sie zu modifizieren und dann die Jungen zu besiegen? Kein Problem, wir müssen einfach die Roboterteile, um eine neue Waffe zu bauen. Okay, ihr beiden, bringt okay. mir die Teile. Jawohl. Wir eine neue Waffe bauen? Moment mal, könnt zu ihm Bösen? Nein, ganz und gar nicht. Wir wollten nur diesen los loswerden, der uns auf die Nerven geht. Genau, diese Person hier ist der große König pilaf Ein wirklich hohes Tier. König pilaf ist der stolze Prinz des Volks der Meschken, das einst über eine gesamte Region geherrscht hat. Hm, von einem König habe ich noch nie was gehört. <lacht> oh, Gott, Goku. warum? Über was du eigentlich mit deinen Sohn? So König Pidov, wir stellen uns neue pilaf maschine fertig und sorgen dafür, dass die ganze Welt weiß, wie du bist. Genau, wir konnten eine teil dieser route erhalten. Also dann wird es Zeit, von uns zu gehen. Danke für die Hilfe. Story abgeschlossen. <lacht> Also ist klar. Gut, dann können wir jetzt weitermachen nämlich ne? Nehme ich an. Aha, guck mal. Und die sind nicht weg. Können wir ihnen diese Roboter wirklich anvertrauen? Sie scheinen nicht böse zu sein. Und falls ihre Maschine einsetzt, einsetzen um Ärger zu machen, kann ich sie auch einfach so Aufstieg. Oh ja, ich wurde voll geheilt und ich irgendwann weiß nicht hatte irgendwie so in der hoffnung dass mich auf level hoch geheilt werde und ja deswegen wollte ich auch keine dings einsetzen ich wusste es ich habe es gewusst Hoor. natürlich habe ich es gewusst ich spiel jetzt zum ersten mal ich weiß alles über die spiel also ja. ich so auf anblick hier noch irgendwie was das ein trainings da da ist regenbogen da muss ich hin. wir gehen jetzt weiter mit der story machen mein gott weiß ich weiß hier ist wahrscheinlich auch noch irgendwie was aber das ist ein sensorbodenzeichen kann ich mir sensorboden holen ja ne warum sie dann nicht die heilige gegenstände wird doch voll sinn machen aber wir haben ja nie genug sensor ne Jetzt mal ganz ehrlich, anstatt irgendwie Karottenfarmer zu haben sollte zum irgendwie weil ich nicht sensor bohnenfarmer werden. Nee, dann werden die wesens hier nie, dann würden die ja nie irgendwie weiß ich nicht hier ausgehen. Ich glaube so ein Dragon Ball super und so, da benutzen die gar nicht mehr so richtig. Ne? Kann mich jetzt jedenfalls nicht erinnern. Guck mal, das hat ja göttliche Wasser. Meine Güte, das war wirklich ein Lebensbedrohlicher Kampf auf den anderen, oder? Leider sind die sensu nicht immer bereit, wenn man sie hmm. braucht wenn wieder macht euch mir von das als gegangen ist hier in dem das das hat helfen bis die boden breit sind ultra heil limonade oh, so wohnen ein leben lang nachdem er gegen den König piccolo verloren hat steigt er stark schwächt zum Goku mit ja die hilfe erneut dem meister -Quitte Turm hinauf meister quitte lässt so eine sensor essen die ihn sofort wieder kampf macht entschlossen erneut gegen Dämonkönig König piccolo drehen wieder zum goku meister quitte ihn zu trainieren bitte die nicht bietet So, dann gehen wir hier kurz Palast. Das ist ein extra Gebiet. Oh. <lacht> okay, da muss ich jetzt aber eine Menge zu erkunden geben. Aber schon, kann man da auch innen reingehen. Ja, aber gut. Hm. Ich glaube ich ja schon wieder hier voll side tracken von allen. Ne? halt ein etwas längerer Part. aber wenigstens alles hier hoffentlich fast erledigt. Ich habe die Aufgabe über dieses Versteck zu machen. Deshalb kann ich euch nicht zum Panin damit begleiten. Ich vertraue darauf, dass ihr alle Namen Dragon Balls auch ohne euch finden werdet. Bitte ich näher nehmt das. stoffpuppe shellown mr Popo oder aktualisiert? So habe ich jetzt mal irgendwie so alle Charaktere wieder so gefunden unter Beziehung oder so. Da fehlen nämlich immer noch welche, habe ich so gefühl. Na, guck mal da oben. Äh, ich habe die werden irgendwann so noch aktualisiert mit der Zeit, ne, und die nicht auf ewig verloren gehen. Ich habe da Olong gefunden. Warum ist neben neben Pol war ein Platz frei, da ist auch bestimmt Olong sind doch irgendwie gleich zur gleichen Schule oder so gegangen oder irgendwie so was das ne? Warum ist der voll für Key? Auch der Sinn? Ne? So, man kann ja nirgendwo rein. Was? Ja, wir sind. Es gibt doch einen Innenraum in diesem Palast. Aber das ist nirgendwo eine Tür. Oh Gott. Okay, ich würde sagen, wir gehen. Um ja da ist immer noch so ein bodenzeichen okay hier müssen wir mal nicht hin kam aus kam er was man den ganzen leuten spielen für ps von kumlo wie er halt immer ausgesprochen habe Komlubloch. Ja, und die anrufe müssen ja schnell ausgeführt werden und da können die nicht einfach so krillin war okay gut ähm, schauen wir an einem krankenhaus vorbei war ich so ein buch oder fliegen wir direkt nach namek oder so also nicht so wir haben aber auch alles hier erledigt ne? ich jetzt hier weitermachen? Ne? Also ich nehme an, die Nebenquests werden ja hier angezeigt, die, welche verfügbar sind. würde ne? ich noch keinen verpasst haben. Ne? Oh, das ist eine Erinnerung. War die vorher nicht hier? Na, nochmal halt in der Schildkrötenschule. Äh, bevor Mut und von und krilin trainiert, fängt er von ihnen, dass sie in eine schöne Frau bringen. Die beiden finden Lunch, die versucht, der Polizei aus dem Weg zu gehen und bringt sie zum Kampf heraus roche ist mit Lance zufrieden, als er jedoch die Uniform der schule anziehen lässt, geschieht etwas Unglaubliches. dann schniest wodurch sie von einem ruhigen und würflichen Dame zu einem stürmischen, bulgarischen Kautem verwandelt. Nur in Dragon Ball. Ja, wurde die hier nicht vergessen, so wie in Dragon Ball Z, wo die borg von Akia Toyama vergessen wurde. Ja, okay, aber... Aura scheint größer zu werden, je stärker der Gegner. ist was ja auch Sinn, macht ne? Hi Moon Roshi. wir in dem Park nicht fertig mit den ganzen Nebenzeugs. Ach, die ist, die Person, die die die neben zu そうなんですね。じゃ、僕ねえ。ぐふふ、覚えな <laughs> <笑> <覚え出すだけでたまらんわい>。<性格はおっとりして laughs> mal besser ja wir finden die blonde lunch Das hat überhaupt nicht auf diese beschreibung passt ja ich muss eigentlich gar nicht nein ich kann ja einfach so machen ne deswegen ich mache mal so lange bis weiß ich nicht das ist so aussieht als könnte man in der story weitermachen ja wie lange der part wird und wenn er einfach zu lang wird so zwei stunden oder so, dann werde ich halt schneiden oder so aber ich nehme es mal an. so ein bisschen mehr als eine stunde wird das schon nicht und ja dann machen wir halt eben einen überlangen part so ja egal da wird als halt nebenquest oder so weiß nicht beschrieben im titel also wenn ein dieser part nicht interessiert dann bitte schön wird der ja wohl leicht zu erkennen sein Aber egal. Hm. Gott. Lunch, wo bist du? Wenn wir. Ich dachte, die wäre in der westlichen City. Dun dun dun dun dun dun. denn da ist was ich war perfekt daran irgendwie kriege ich ja immer noch nicht hin ah, perfekt als da oben oh. da unten düsen. Ja, ich hab's schon gedacht. Ja, ja gut. Das Ja, gerade jetzt einfach oberteil Level 18, nee. wie schnell die... geht er hoch? Level A. Naja, tragbare angefangen. Mit den ein ist voll stark, weil er auch hochlevelt ist, ne? Gott, Au. So, einer erledigt. Komm her! die Fresse. Ah, wo bin ich? Komm ja, du. Ja, halt du. ich du. ich den Halt schon mal eingesetzt Ja, gut Ich habe einfach kalt Muss ich sogar machen. Nein, die kaputt. Gott. da? Hm. Ist eine japanische Stimme. Ich habe sie ich noch nie gehört irgendwie so japanisch. Echt? Wo oh nein, das kam ja aus Lunch. Irgendwie nicht. Wo doch alle Männer. Warum ist das eigentlich so? Weil irgendwie, das ist einfach so, ne? てびあの雑念倍も。どうせ死にたく<笑> Ja. Ja, wir müssen 家 eigentlich mitnehmen, aber okay. Das angelogen, die war blond. Nicht blauhaarig, da ist was. Ja, sehen immer irgendwie so Bäumen versteckt, habe ich so gefühl So. Zurück zum Kamehaus. Jetzt auch noch ein haus mein ha haus Okay. Ja. Schon über eine Stunde wenig, aber egal, ist doch egal. ist Früher morgen, wir haben erst 10 Uhr. ich bin müde. Ich will noch ein bisschen schlafen, ne? ich will auch ein bisschen weiter zocken. Irgendwie, mir macht schon Bock. Ich will auch irgendwie auf Namek. Ich will Namek erkunden. Da wäre bestimmt auch interessant. So, Herr Muten von den Roschis. Ich habe Dinge gesehen. Also, Anatana kam es Du schnell, <lacht> ich Ich bin so schnell, ich Ich bin so schnell. Ich Ich bin so schnell. Ich ま、<笑><笑><笑><笑> もう 1人 の私が何かご迷惑 ich bin noch zur westlichen Aufstieg, gekommen ist ich bin, ja direkt hingedüst. Ich würde nicht mit Mut an einen Ort leben. Dann steht's ganz ehrlich son hat hat köstliches mal geschmeckt. Du jetzt kriegen in deiner Gruppe, du kannst jetzt clean in deine Gruppen hinzufügen. In Kapitel der Hauptstory kannst du deine Gruppe nicht ändern, während Unterbrechung kannst du jedoch Charaktere frei wählen, lege fest, welche Charakter du mitnehmen möchtest, indem du in siegen Gruppenmenü auswählst. Ja. Hey, du kannst jetzt deine Gruppe bei sucht such dir aus, wen du auf die Reise mitnehmen willst. Hi. Ich glaube, da wird eine sehr lange Folge. So. So, jetzt ist da was Blaues. Okay, dann würde ich sagen... weiß nicht, wir machen... Doch ein bisschen... Na komm, mach mal. Ich werde einfach mittendrin schneiden. Keine Ahnung, wenn das zu lang wird, wenn jetzt nicht unbedingt. Was nicht gucken wir mal. Wenn man das erst mal weiter vor wie er weiß ich nicht, dann sehe ich ja, wie lange der Part ist. Vor es hier weitergeht storymäßig. Und ja. ja, dann gucken wir mal. Vielleicht wird er ja nicht mehr so lange. Aber wie gesagt, ich will nicht so lange ne hier oh. Hallo. Ja. du einfach, um mich zu besuchen? Nee. Na, das wohl mal. Oder oh Manchmal am Schuhfoto, was stimmt mit dir nicht? Pool, ich weiß damit, sprechen, aber hier wollen wir es doch viel besser, viel besserer Charakter. Hi Bulma. was für dich denn hier ich war gerade in der gegend dachte ich mir ich schon mal vorbei okay ist hast du hast zeit ich muss dich mal um einen kleinen gefallen bitten schau auch bummer zum gott für sie nach was du tun kannst alles volle euch das war voll putzig gerade klar wo brauchst du eine hilfe jetzt sich nur an, die an diesen Obian, raditz ah, vielleicht kannst du mir ja ein paar Teile aus seinen Raumkapsel besorgen. Mm. hat ah, jetzt, du meinst den Bruder meines Vaters? Ja, den ich mich. Er hat mich ja, entführt ja. Genau, ich weiß, dass es vielleicht ein paar schlimme Erinnerungen auch kommen lassen könnte, aber ich brauche Teile aus dieser Raumkapsel. In der Strottmühle befindet sich Alien Technologie, die viel fortschrittlicher ist als das, was man ja haben. Ich habe ein paar Leute aus der capsel Corporation gebeten, mir mitzubringen, was sie äh, finden können, aber das reicht nicht. Okay, du weißt also ich finde, was sie übersehen haben und das wir bringen. <lacht> ja gedanken lesen auf jeden fall verstehen du und die leute viel besser als dein vater okay bis später war schon mal dein vater ein idiot ist ja ich weiß so, dass hier irgendwie nichts ist ne? leute so dann gehen wir mal zu unseren führungsplatz da war ich nicht mehr seit diesem Moment. Das ist eigentlich schon verstören. Ne? Da in diesem Moment hat sich mein Leben für immer verändert. Irgendwie dafür hat das Spiel Kakarot heißt, spielen wir irgendwie mehr Songo an. Ne? So wo ich darüber nachdenke, gerade ne? und ist dauert glaube ich, eine Zeit bis wir Son Goku spielen, wenn ich mich nicht irre. Und danach darf es auch wieder eine Zeit bis zum Goku spielen, und ich glaube danach auch irgendwie zum goku werden wir gar nicht so oft spielen können das jetzt so ich darüber nachdenke oder jetzt wo ich so über die ganzen sagen so nachdenke Gut. geht weg das haben wir auch schon lange nicht mehr Der geht weg Die kommen da auf mich los okay da kommen jetzt bestimmt roboter oder so. ich werde jetzt nicht einfach so ja Mal sehen was ich finden kann hm. was haben wir denn da hat wohl immer das gemeint ich bringe es ihr lieber sicher ist sicher was ein mysteriösen chip alt okay. Geht zurück, zurück gut, bin ich gut, wollte ich sowieso. Also, ja, okay. Ah, okay, ich hoffe, ich kriege irgendwie so eine Meldung oder so. So im Sinne von ja, die Story geht jetzt weiter. Ne? Also, sattel auf. Da bin ich wieder wohl mal. Ich habe den Bereich angeschaut, den du erwähnt hast, und das hier gefunden. Super, vielen Dank und abgeschlossen. Das ging schnell. Jetzt gehen wir doch bestimmt von nee, doch oder mal sehen. Einige Schaltkreise sind durchgepannt. Hm. ja so ich das sehen kann, wie der Chip zum Aufnehmen von Übertragungen verwendet. das Aufnehmen von Übertragung, das bedeutet, dass ich auf den Ding interessante Informationen befinden dürften. Mal sehen, ob ich was davon wieder herstellen kann. Okay. also ich habe wieder hergestellt was möglich war oh, das ging auch schnell. ja schnell da konnte ich nicht alle daten auf dem trip kommen aber ich war im Stande teil einer audioaufnahme aufnahme wiederzustellen klingt wie wieder ein gespräch ein gespräch was sind wir ein gespräch ja hm, ich spiele es ja vor ich hörte hat lord sehr eine auge auf diesem planeten hm, für jetzt sofort das interesse ganz bestimmt also heißt, wir müssen um fliegen oder in anderen planeten so, ich bin jetzt leider wir, seine Diener. Das könnte schon uns zeigen, was Saya wirklich drauf haben. Dann Free vor uns verbeugen. Hey. Wo haben die sich unterhalten? Ich bin mir nicht sicher, was auch immer es war. Es klang nicht sonderlich angenehm. Ja, da hast du recht. Aber eigentlich ist es auch egal. Immerhin war das alles Alien-Zeug. Das hat nichts mit uns hier auf der Erde zu tun. Ja, so wie die Saiyajins, ne? die sorgen die sich zum und Bullmann gemacht haben waren auf keinen fall unangewacht wollen sich die person auf der aufnahme unterhalten das sollte schon sehr bald klar werden auf stück immer noch 15 hat Wart. mal Ich voll vergessen krillin er hat jetzt auch erfahrungspunkte Kommen können, wahrscheinlich. Da ist noch eine Quest. quest sind wir sind mir noch viele. Hey, ciao, bei bei. Von bis, also ich muss die so oder so jetzt erledigen. Also. Na gut, Boybar. Ich muss mit dir noch reden. Hm, irgendwie nicht. Kollegen, oh, da bist du ja. Ich sehe weil du in meiner Truppe bist. Okay, dann machen wir erst was nicht. noch mal rein purzeln damit das hier respawn oder was weiß ich nicht da wissen hier links äh. ja wir müssen wir ciao bye bye südlich südöstlich jetzt Gebirgebereich östliches Gebirgebereich. Äh, irgendwie ist er nirgendwo hier. Hm. Mal weiß, also östlich ist. Der ist er bei Son Goku's Haus irgendwo? Der hockt da wahrscheinlich vor Chichi's Haus oder so, ne? Ja, ich glaube, den Part muss ich doch ein bisschen schneiden, weil es ganz schön riesig Dieser Part, aber ich nehme alles so in ein Stück auf. Also werde ich irgendwann so mittendrin schneiden, ne? so mittendrin, so eiskalt. So Und ich tue einen ganz dicken Part hier hochladen. Keine Ahnung, dafür ja, damit schnell mit der Story auf dem Kanal weitergeht. Ne? Keine Ahnung, Mal schauen, macht doch Spaß, so langen Parts anzugucken oder. Gut. Wahrscheinlich ist kein Minispiel im Ladebildschirm gibt, so wie damals macht. Bulukai. So. Aber warte mal, da waren War glaube ich so Fragezeichen, ne? man ich meine ich kann das noch gar nicht machen, ne? dann ist das Schildkröten Handbuch. Also jetzt ist immer noch Dings, hallo. ich hoffe jetzt, ich gehe jetzt mal mit Chichi reden. Vielleicht ist doch nicht voll im Möhre weitergeht oder so, ne? Sonst wird es ein bisschen doof. Gerade schon, ah. okay, das klingt schon wieder verdächtig. Ja, irgendwie wird mir nicht angezeigt. Hier so ist außer ich muss das finden. Ich gehe jetzt noch einmal hier irgendwie, was nicht so capsule corporation. Wenn da jetzt nichts passiert, dann machen wir weiter. Ich bin dem Part, wahrscheinlich, ich wahrscheinlich den Part benden und ja, keine Ahnung. Ich meine, die müssen ja noch irgendwas füllen hier so neben den stories ne? weil Sonst, obwohl die Story von Dragon Ball ist, so eigentlich schon nicht so kurz. ne? Wahrscheinlich rechnen die auch nicht damit, hat irgendjemand hier sitzt und alles macht ne? keine Ahnung, aber trotzdem. Wahrscheinlich, weil die wollen eher so die Story sehen, und da ist doch direkt jetzt wieder. Ich wusste es Hi. alles klar bei dir? Hä? Oh ja, es ist klar, das geht, dass die Sargens auf den Kopf hatten. Ich habe einen davon ein bisschen rumgewassert und es repariert, oder zumindest dachte ich das das nicht damit naja es wird verwendet um die stärke des gegners zu messen aber ich halte selbst jetzt ich halte selbst jetzt einen wert und dazu noch ein ziemlich hohen auf der erde gibt es nur wenige die so etwas vorrufen können das wird das ding äh, wohl im eimer ist hm. ja, ich weiß was geht doch einfach los und überprüfe die quelle der stärke was ich dieser messwert übersteigt mut und rossis kräfte bei weiten das kannst nur du schaffen es ist nicht besonders überzeugend bitte, ich könnte deine Hilfe wirklich gebrauchen. Alles klar. Verfügbar nach bestimmten Story irgendwas stand da gerade. Oh, wirklich, danke. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Mal sehen, der Wert hat seinen Ursprung. Hier, ich habe etwas auf der Karte markiert. Schau erstmal für mich an. Okay. Okay. Machen wir da mal. Ja, direkt dahin. Ha. Was könnten das sein? Bestimmt irgendwelche random Gegner. Ne? Macht da macht auf dann so Broly auf oder so. Das könnte wahrscheinlich der erste, das eins der ersten Dragon Ball Z Spiele sein, wo Broly nicht vorkommen könnte. Ne, weil ich nehme mal jetzt mal an, dass hier ähm Movie Gegner nicht vorkommen, ne? weil es ist einfach nur ein Dragon Ball sind. Ne? wäre aber eine positive Überraschung, aber ich rechne jetzt einfach nicht damit, wenn wir jetzt so Sachen wie Cola oder Broly oder so bekämpfen. Aber es wäre cool, cool. so wie cooler Steht ihr? So, wir Ach, ist bei mir genau oh, ehrlich, man verpiss dich. Keine Lust gegen mich zu kämpfen. Dein Kollegen. gut, macht lustige ja Sachen sind lustig, so okay. Man wartet jetzt auf mich hier. cybermänner Männer, hey, sind das nicht? Es sind seine Quellen für die heftigen Kraftwerte. Jetzt wo ich sie gefunden habe ist es eine gute idee sie einfach zu ignorieren. Ich sollte sie lieber eliminieren, was sie nicht zu ignorieren. Okay, ich wollte schon sagen. Ja ja ja. Ich werde das tun. <lacht> äh. Okay, okay die Sorry, wir irgendwie so weit 15 oder so. Oh, in die Fresse. Lehnen aber mal auf geschafft, alle hä? Oh, Sie hast eine Hand Gemüse ich habe noch nie frisches Gemüse gesehen. Ich will nicht, dass also es verliert. nehme nämlich jetzt vielleicht mit nach Hause. Du hast doch nie frisches Gemüse gefunden. Hat die werden bestimmt aufgefallen. Moment, was wollte ich noch mal? Ach, ja, ich muss wohl mal sehen, was passiert ist. Aber schon sagen, wo man direkt, die Arme gehen direkt so cool. Ich trinke mal einen Schluck. Für den ganzen Lesen hier. Da wird mein Hals etwas trocken. Nach der Zeit. Okay. Hi Boma. Verstehe, die Pflanzenmänner waren also der Grund für diese Stärkeanzeige. Mmh. Ich frage mich, warum sie überhaupt da waren, so, ne. was sie in der Nähe ist. Hat in kapsel gefunden oder Ja, der hatte wahrscheinlich auch welche dabei. Ne? Vielleicht war noch einige Samen übrig, die auf den Boden gefallen und dort natürlich weise gewachsen sind. Die werden dann so stark wie der gewesen. Da ja, hätte er als voll locker gewinnen können. Merke ich gerade verstehe. Hier gab es doch auch Gemüse oder vielleicht ist damit auch ein Wachstumsverstärker in Kontakt gekommen. Auf jeden Fall bin ich froh, dass du dich um sie gekümmert hast, bevor sie irgendwelche Ärger machen konnten. Vielen Dank zum Johann. Daneben, Okay, ja, offensichtlich, sonst könnte ich die Mission jetzt hier nicht annehmen. Warum sagt mir das jetzt erst noch Cyber er Kriegen wir war war von Bulma überhaupt schon mit so Da jetzt haben wir hier was. Wir machen wir auch noch da ist Schau bei bei irgendwo. Ich weiß, als bye, bei bei bei bye hat sich irgendwie viel cooler an. Ist irgendwie witziger finde ich okay, Und das ist doch das, was zählt. Ne? <lacht> Entschuldigung, so muss ja noch kurz mal gucken. Musste gucken, wie viele Views mein erster Part hat, den ich gerade gestern hochgeladen habe, zwölf Stück. Yes. <lacht> Vergleich, so was ich hochlade, ist hat vier. Also, hatte die Klappe. Okay, machen wir das noch. Der Park wird lange dauert aber das ist jetzt egal. Ne? Scheint danach weiterzugehen, glaube ich. Hallöchen, na. Ähm, hi. Ja, der Kranich. Komm her. Äh, Leute. zum Bleib zurück, Songwan. Deine Mutter kümmert sich um diese Gangster weltbester bei gründer der karl Meister Schetten, du idioten wir bieten euch unseren schutz an ganz genau ich tau bei der größte killer der welt werde euch beschützen und das für nur 1000 Händen, ein kleiner preis dafür dass ihr ruhig schlafen könnt da fallen wir nicht rein du willst doch nur unser geld du mein aber gelogen, wie du kriegst unser geld nicht alles klar da ja, ich bin vorhin auf einige monster in dieser gegend gestoßen sahen ziemlich furchterregend aus Sie wirken ja, wirklich ein Jammer, wenn sie unschuldige Leute wie euch angreifen würden, wir fallen nicht auf eure Tricks rein. Ich habe mich das Chat die Angst vor ein paar Dinosaurier hat oder so. Die reden bösen. Kommt zum Wohnen, man sagt sie sollen uns reinlegen, aber ich spüre wirklich was Böses in der Nähe. Was ist los, junge Angst? Nein, ich habe keine Angst. Hm ein bekanntes gesicht oder was noch davon übrig ist ich komme schon mit diesen monstern klar du, du bist noch mal ein kind nur so sagt mir was du auf den kasten hast junge wo du eigentlich nur sehens auge in den tod stürmst ich werde nicht verlieren ist auch nur ein Kind, so wie dieses Kind, was mich beinahe getötet hat. Na, weißt du was noch? schau bei bye. bye. Wenn das dein Abend. So, okay, ich wollte schon sagen. Moment, ist das nicht? So, das ist also das Monster, von dem sie geredet haben. Also gut, Zeit ist zu erledigen. es Einzahl. Mehrzahl ja. Oh, stimmt. Halte Angriff. So, oh, auf, ausrechnen. Nein, nicht der. Weiter. Die ich werden mein alle geblendet, das er viel besser so. Ich gehalten, ne? äh, äh, äh, äh, äh. Komm mal in die Fresse und noch mal in die Fresse und das war's. Puh, okay, damit sollte alles erledigt sein. Ab nach Hause. No. No, no hat wirklich gewonnen und wirklich das kann nicht sein wieso weinst du denn sie glauben dass ich die monster gar nicht besiegt habe und was war nur wo ich weiß nicht mal ob ich mit den Viechern fertig werden könnte tja wird schön ich wusste jetzt auch ich wollte doch einfach nur unser geld nehmen und dann verschwinden ha, er bluffed. Auf keinen fall ein kleines kind wie, wie er diese auf keinen fall kann ein kleines kind wie er dieses ding erledigen Genau dieser Junge, sehr klein, wie ich komme irgendwie bekannt vor. Moment, jung, unglaublich stark. Äh, sag mal Junge, wie heißt dein Vater? Mein Papa ist Songoku. Songoku? Bedeutet das, dass du? Ganz richtig, ich bin seine Frau. war Das kann man vergessen. Ich werde nicht von dieser Freak-Familie verhalten. <lacht> das ist das. Wo ist ein Baum? Ich muss darauf weg surfen. Das würde ich gerne sehen, aber... Nee. habe ich so nicht mehr geführt. Wenn ich das sehen werde. Mir ist gerade angefallen, dass ich noch etwas erledigen muss. Also, es wird Zeit zu gehen. Hä? Hey, wohin gehst du? Mag ich es gar nicht, mich zurückzulassen? Ich bin kein Fan von so gokus halt aber die hat wohl auch ihre Vorteile. Schulwissen ist für die Zukunft immer am wichtigsten, aber dich im Kämpfen zu unterrichten könnte ebenfalls nützlich sein. Ja. Hey, ich habe nicht gesagt, dass du dann lernen, auch äh, faulen kannst. Verstanden, in der Schule bist äh, gut, bist dann können wir uns darüber unterhalten, das Kämpfen zu lernen. Okay, und keine Rangeleien mehr hinter meinen Rücken. Du willst doch nicht, dass deine Mutter noch ja, ein Herz auf oder nein? Aber mache ich irgendwie die ganze Zeit nur nichts anderes ne? aufstehen. Gut, Mensch. So jetzt jetzt aus. Jetzt scheint hier nichts mehr. Also, macht zum auf dem Weg zum Muten kam hier aus. wenn ich jetzt nur wüsste irgendwie. Oh. Ah, okay. Okay, ja, ist das damit sind wir dann am Ende fertig? Sieht nämlich so aus. Okay, perfekt. Dann würde ich ein paar jetzt hier beenden, nee. Und in der nächsten Folge machen wir, glaube ich, weiter mit der Story. Ne? Es ist nur anderthalb Stunden gedauert, aber dafür haben wir auch alles hier irgendwie erledigt. Ne? Und ja, würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es dann vielleicht weiter. Weiß ich nicht. Und ja, sage ich, danke schön fürs Zuschauen. Hoffentlich hat euch das gefallen. Wenn ja, ein interesse doch ein Like, ein Abo oder ein einen und, und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.